Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Retro-Videospielkultur, yay! Uh, wir sind hier heute in Age of P Empires 1, aber uh, nicht wie letztes Mal im Classic Age of Empires 1, nein, wir spielen heute die Erweiterung uh, Rise of Rome, yes, sagt auch Xenoid. Er ist heute auch wieder mit mir dabei. Genau. Uh, er spielt heute als Römer, ich spiele als Ägypter und mal sehen, ob er mich auch wie in, in der Real-Life-Kultur unterjochen wird. <lacht> uh, real life history, no. <lacht> genau Ich hoffe mal nicht. Bereit und los geht's. Und wir spawnen da schon. Okay. Ich muss Gut, da, das ist jetzt halt mit Nomaden, das heißt wir müssen jetzt erstmal unser. Oh, jetzt hat er mich schon wieder in Wüste gesetzt. Ich glaube ich bin Ja, mir, auch. das ist furchtbar. Söderladen haben wir das aufklappen. So, also jetzt suchen wir dann einfach mal. Irgendeinen Punkt, wo es am besten ist, genau. Preferably einen fetten Wald. Ah ja, speaking of. Alles klar. Ist es eine Inselkarte oder wie schaut es aus? Ich, ich glaube, das habe ich auf Mittelmeer gestellt. Also quasi in der Mitte okay. ein Meer. Ah, da ist ein World. Mittelmeer, in der Mitte ein Meer, ja, Ernst. Ja. So einfach ist es. Diesmal werde ich mich nicht, wie bei den Persern, uh, landlocken, sondern ich werde mich ausbreiten like ein ägyptischer Pharao, oder? Yeah. Chelsea. Ich stehe mal auf neutral, nicht, dass ich automatisch wieder attackiere. Ich mache nur ein kleines bisschen leiser, weil das ist schon immer noch hart scheiße, die Musik. Mhm. Mm Aber das, da gibt es jetzt einen neuen Soundtrack. Also, oh yeah. So, jetzt warte, was baue ich denn da? erst einmal bauen wir unser Basé nicht? Ah ja, da kann man jetzt auch zweimal oder dreimal drauf drücken, das ist richtig geil. Genau. Scheiße, ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> Sehr gut. Gut, dann darfst du jetzt gleich mal Holz fällen, Bau. Bo. Bo. Bau! Darfst jetzt Holz fällen? Du darfst auch. Boah, wir schwimmen ab jetzt nur noch die Erweiterung. Ja. Es ist so viel, viel komfortabler. Das stimmt. Also der Typ, der da drauf, ist, der braucht, der, der muss einen Nobelpreis kriegen. <lacht> ich glaub, der lebt schon Was? gar nicht mehr. Was bist denn jetzt du für ein Scheißviech? Was? Wirst du schon angegriffen. So ein Mistviech hat mir angegriffen. Furchtbar. So, du tust du jetzt mit dem Mistviech da. Hier. Ja, dann so, dann brauche ich mal so Ja, ach, das midi jetzt Das dürfte es ja MIDI eigentlich gut sein. Jetzt ist ja nicht mehr, jetzt ist ja nicht mehr von wo von, von Vodafone Netz auf Telekom. Stimmt, jetzt es ist es ja. Telekom auf Telekom. Jetzt ist Telekom auf Telekom. Jetzt dürfte es eigentlich. Dürfte ja. Okay, 120 für den Korn speichern. Ähm. Und was braucht man da? Hm. Was ich aber jetzt einmal so tun werde, ist. Neue Nahrungsquellen erst einmal erschließen. Zum Beispiel das, da, das Viech, da, das Kreisliche. Hm, Nicht genug Holz, das ist schade. Du musst jetzt alles Viech umbringen. Ich möchte da irgendwo mehr haben, weil dann kann da ich einen Hafen ein Meer, hinstellen, ja. gell? Genau. Ich hab schon eins gefunden, ja. Da werde jetzt gleich irgendwann einmal, wenn ich Holz habe, einen Hafen hinstellen. Ich hab so viel Holz schon, Alter. Ein Not. Ein Not. Ich glaube ich geh jetzt mal oben um mit so einem schälsicken Kumpanen. <lacht> weil ich mein, ich bin. <lacht> ich bin irgendwo auf der Karte, ne? Ich glaube jetzt nicht wo ich bin. Ja, ich kann mir vorstellen, wo du bist. Ach so, bist du, bist du da, wo ich glaube, dass du bist? Ja, ich habe mir gefunden. Schädel da brauche ich gleich meinen Hafen hier. Der Typ ist einfach mal fast hier mit dem Bau. Sehr gut. So, was machen die anderen Buben? Ach, wegen der Viecher killen. Was? Was ist jetzt das? Stopp. Warum er schafft das hier ein keinen Dorfbewohner mehr? Was? Stopp. Er schaffen. Sie müssen mehr Häuser bauen. Oh, mhm, ups. So, Bau, du baust jetzt mal ein paar Häuser. Äh, der Opa hier ah, der brachte lang ja, leg. so, so Hast du eigentlich deine Folgen schon hochgeladen oder eine Folge schon hochgeladen? Nope, alles okay. noch auf der Festplatte. Ah, schön. Du mit meiner Leitung, <lacht> mit meiner DSL 16000 ja. hochlohn Ja, wahrscheinlich. Yeah. Spaß, Alter, Spaß. Kann man nichts Geiles vorstellen. <lacht> Dann hat man auch noch lauter Connection-Problems, alle 5 Sekunden. Genau. So, du machst mir jetzt mal ein Fischerboot. Du baust mir jetzt, was baust mir denn du jetzt? Oh, äh, uh, du bist ein Löwe. Ja, jetzt? lecker um mich. Ja, so einer hat fast einen Typen von mir gefressen. Aber so einer frisst jetzt gerade einen Typen von mir. Nicht so schelzig. Hey, ja. Typ, du musst jetzt da abholzen. Los. musst, ja, genau. So, du Fischerboot, du gehst jetzt da hinten hier weil da ist ein Fishing Spot. <lacht> Alright. Und warum tust du nichts machen? Er will nicht. Was sind das überhaupt für Viech? Da ist das. das ist so eine, so eine Parzelle wieder. Komm, wir Ja Dann bringen wir jetzt mal den Typen da um. Ich brauche aber mehrere Typen jetzt. Ich mach mir noch zwei Typen. Hat's drauf, boom. boom. Ha. Und Dude. Ah ja, da ist schon wieder so ein Typ. Alright, was bauen wir uns denn, cooles Einen Kornspeicher kann ich mir gar nicht leisten, scheiße. <lacht> Gut, dann gehst du gleich mal Holz hacken. Wenn ich mir einen Kornspeicher nicht leisten kann, dann müssen wir wieder mehr Holz hacken. Du gehst zuerst einmal da her. Halt, nein, du baust mir so einen Kohlenspeicher. Hörst, bauen wir einen Kornspeicher, du Sau steht Stepboard. Wo bauen wir denn den Kornspeier hier? Wo, wo ist denn da blot, dass ich. Oh shit, da ist auch mehr. Und leck. Was? Zwei Meere. Zwei Meere? Ja, nein, ist das gleiche, aber das ist so riesig. riesig. Nicht genug Holz. Äh. Mama. Da ist erst schon mal ein Krokodil. Was Was wenn er nicht ach, das ist wenn er ja so schief wieder da ist, genau. so, haben wir da nicht zwei Fishing, -Spot, Fishing Spots? Nein, wir haben einen, aber da, da holen wir uns jetzt ja einen zweiten, weil sonst lohnt sich das nicht. Oh, ey, da haben wir 5000. Ja, geh heute halt zu dem Nathan hier. Es gibt anscheinend große Fishing Spots und kleine. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich muss schon, ja. Mhm. Und es gibt da verschiedene Fische, zum Beispiel du bringst das Viech ja, jetzt rum. Wale um. und Lachs und sowas. Und Lachs, jetzt hat es bei dir aber auch ge ah. gedingst. Sorry. Gespackt. Ja, ich mach grad noch ein, einen Upload. So. Aha, was lässt du denn hoch? Die Folgen oder was? Na, was anderes. <lacht> hm, okay. Aber <lacht> Kasernen wollen sie noch bauen? Kasernen, ja, stimmt. Holy shit, das hätte ich jetzt fast vergessen. Mhm. Wir brauchen der Holz 125 oder 122. Ach Kim, fail. Schelzig oder Schelzig. Das bauen wir gleich am Dorfzentrum, weil dann äh, weiß ich auch nicht. Dann äh, hat das vielleicht Vorteile. So, du, was machst du? Keine Ahnung. Du bringst das Viech da. Bringst du in den Kornspeicher? Oder was auch immer. Na, Lagergrube brauchen wir auch noch. So, du schelsiger Typ, du musst mir jetzt noch eine Lagergrube bauen. Wie viel Nahrung rein? 500, und ich habe eh Dann sind die Ägypter in der Jungsteinzeit. Bist du eigentlich schon in der Jungsteinzeit? Nein, nein, nein. Warte, jetzt sind die Ägypter gleich in der Jungsteinzeit. Ist immer schicker da? So muss, genau. Schick ja, schickie. <lacht> ah, ja. Ich muss mehr auf Doch, Fishing ja. setzen. Ich muss viel mehr auf Fishing setzen. Weil die, die Viecher da umzubringen, da, da gehen wir gleich die ganzen Viecher aus. <lacht> das lohnt sich nicht. Und außerdem braucht es jetzt mal Villager. So du fährst jetzt. Wo fährst du jetzt hier Da hinten hin. Ah, bauen wir nur mal ein paar Fischerboote, die bringen uns. Bauen wir gleich noch zwei. So und du, was bist du jetzt? Du also bist der Typ, der vom Löwen angefallen wurde und halbwert verrückt. Also fast ganz verrückt ist. So, jetzt müssen wir das zur Streitaxt weiterentwickeln, da, den geschissenen Ähm. Dann machen wir mal da eine Lagerkrüge. Weil sonst bringt es nichts. Ich meine, wenn ich nicht einmal Streitaxt habe. Weil dann was ist das gleich wieder? Ah ja. Oh. Ja. Wir haben ja genug Fishing Spots für alle. Die sind da echt sehr großzügig vergeben. Glücklicherweise. Du gehst her und baust mir was, baust du mir? Hm, du baust mir jetzt einen Marktplatz einmal. Irgendwo was kann Interessiert am besten, da schicken wir ihn hoch. Und dann brauche ich nochmal was, dann brauche ich eine Bogenschiedsanlage in dem ganzen Kreis. Pommes. Na, du bist die Kassier die brauche ich nicht. Mhm, okay. Na, heute, wat wat wat wat, du baust mir noch nicht mal an da. da. hinten. Du baust mir an, noch mal an. Wenn ich nur heute halt hab. <lacht> Tirilli, Tirilla. Tirilli, Tirilla. Au, oh, jetzt Was ist denn Tirilli-Tirilla? Nix. Ah, jetzt habe ich wieder noch etwas. Du baust mir auch nochmal In Ägypten am fruchtbaren Nil wird jetzt dann sehr viel äh, <lacht> Zeug <lacht> angebaut. Genau. ich brauche noch viel Lager. Wo können wir denn die Oli hin? Das weißt du, brauchst so Viagra? Oh. Ja. Genau. Ja, sagt er. Pommes. So geh. Pommes. Der Busch muss weg. Mein Motor. <lacht> yes. Yes, sagt er, yes. Ja, das ist ein Beschissnester. So. Ja, lecker. Typ, du holst jetzt Zelt. Na, halt, du Typ, baust mir, was baust du denn, du mir, ein Lagergruben? Ich hab nicht genug Holz für Lagergrube. Was bin denn ich eigentlich für Spaß? Wenn machst du mal hin, da Ägypter ist, sonst haben wir dann nicht competitive. Aber unten, wenn kein Lagergruben ist, ich sag's euch gleich. Ja, bau's einmal. Bauen wir mal ein gescheit Lagerkrum. Hm, scheiße. Bauen wir mal. Schnell ja. Jetzt baust du mir gleich eine was und noch, was, noch was. Das brauchen wir auch noch. Noch ein paar Häuserl. Pommes. Okay. Yes, yes, God, yes, yes, yes, yes. Oh, stimmt, da brauchen wir jetzt die zwei People, oder? Na, scheiße. Okay, was kann ich da jetzt entwickeln? Die Musik, sie lebt. Du baust, was baust du mir? Du bist du, da baust du mehr. Oh nein, schon wieder nicht genug Geld. Halt. Bei mir genau ist das. Vor allem, oh, ich hab noch gar nicht geschaut, ob ich da ein Gold irgendwo hab. Oh nein, oh, bitte nicht, wie letztes Mal, dass ich kein Gold hab. Das war ja vielleicht ein Albtraum, he. So, wir tun nichts bei euch. Ah, ihr fünf, wie dort? Einfach mal gar nichts, super. Herzlichen Glückwunsch, gell? Na, da oben ist ja nichts. Aber gut, kann da oben noch sein. Oh, Aber so hat er jetzt gemacht. Nix. Cool. Bitte, gut. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte. Nein, Deutschland. Oh Gott, da ist kein Gold. Oh Gott. Oh Gott, ich hab kein Gold. Oh äh, nein, nicht schon wieder. Wie rast aus mit dem Spey. <lacht> so. wo, wo ist denn da eine Gold da unten oder was? Nürigens ist das Gold. Da. Teams. So krass Einfach ein Punkt. Äh. Shit. Yo. Wo ist es der Typ eigentlich, der da rundum laufen sollte? Der ist jetzt mysteriöserweise verschwunden. Super, <lacht> toll. Danke fürs Gespräch, Typ. Ja leck, die Rohstoffe. Sie sind nicht aufzufinden. Ja, irgendwie hat du Rohstoffe, gell? Mhm. Hast du auch so Problem? Hast du auch kein Geld? Mhm. Ah, das ist ein Du depp, geh halt oh, weg! Leck! Uff! Lecker, licker, lecker lecker lecker Nein, nein, nein, nein, nein! Kann ich auch nein. nicht mehr helfen, den pläne Deppen da? Shit! Nein, fuck! Helfen, da. Shit! Nein, fuck! Scheiß Oh, jetzt ist tot. Los bei dir. Die Löwenöwe. Kruzifix. fix. Aber echt, hätte die Nerven.